Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, doch des Lebens Blüten leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Friedrich Rosenthal wird 1913 in München geboren. 1935 im Nazireich flieht er nach Palästina. Er benennt sich um in Frieden, Sohn der Freiheit, Shalom Ben-Kurin. Mittlerweile ist er Journalist, Religionswissenschaftler, Schriftsteller und Dichter. Noch im Zweiten Weltkrieg dichtet er Freunde, dass der Mandelzweig. Den Mandelzweig sieht er wirklich blühen. Den Mandelbaum kann er aus seinem Arbeitszimmer sehen. Es ist Krieg. Es ist eine furchtbare Zeit und Shalom ben sieht nach draußen und sieht, wenn die Mandelblüten blühen. Auch in schrecklichen Zeiten, auch im Krieg schickt der Frühling seine Vorboten. Zart rosa und weiß kündigen die Blüten der Mandelbäume den Frühling an. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Hoffnung besteht, dass es besser wird. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt. Wenn Korin lehnt sich damit an an eine Stelle beim Propheten Jeremia, wo es heißt, das Wort des Herrn erging an mich, »Was siehst du, Jeremia?« Ich antwortete, »Einen Mandelzweig.« Da sprach der Herr zu mir, »Du hast richtig gesehen, denn ich wache über mein Wort und führe es aus.« Jeremia 1,11 folgende. Im hebräischen Text verbirgt sich ein Wortspiel. Mandelzweig und Wachen klingen auf Hebräisch fast gleich. Der Mandelzweig ist also der Fingerzeig, dass Gott über seine Welt wacht. Auch dann, wenn wir das fast schon gar nicht mehr wahrnehmen können. Diese Hoffnung gibt Shalom Ben-Kurin nicht auf, auch im Krieg nicht. Seine Hoffnung trotzt Verfolgung, Verhaftung, Töten auslöschen. Wie der Mandelbaum hinter seinem Haus. Irgendwann, der Krieg ist längst vorbei, ben setzt sich für den jüdisch-christlichen Dialog ein, da bekommt er Besuch aus Deutschland von einem Liedermacher, der seine Zeilen vertont hat, von Fritz Baltrowald. Der fragt nach dem Mandelbaum und ben erzählt. Der Baum ist gefällt worden und Platten wurden in den Hof gelegt. Aber eines Tages brachen die Wurzeln des Baumes durch die Platten. Der Mandelbaum findet seinen Weg. Die Hoffnung ist nicht, tot zu kriegen.